Hallo, wir erklären Ihnen, wie Sie ein ausgeliehenes Buch verlängern können. Gehen Sie auf unsere Homepage auf den Punkt Benutzerkonten und wählen Sie das Benutzerkonto für den Göttinger Universitätskatalog aus. Loggen Sie sich dort mit der Nummer Ihres Bibliotheksausweises und dem dazugehörigen Passwort ein. Senden Sie diese Eingaben ab. Klicken Sie im Bibliothekskonto auf den Reiter Entleihungen. In Ihrem Bibliothekskonto sehen Sie alle entliehenen Bücher, Sie haben den Status ausgeliehen. Wählen Sie die Bücher aus, die Sie verlängern wollen. Anschließend klicken Sie auf Verlängern. Nun erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer Verlängerung und sehen das neue Leihfristende. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an eine unserer Servicetheken.